What can we do to save the world? I want to save the life of Mother Earth Please can you say how we can Ich bin nicht äh, alleine hier, ich sehe euch. Und wir sind auch nicht nur für uns hier. Wir sind für alle die hier, die es nicht geschafft haben herzukommen. Sei es aus äh, beruflichen Gründen, aus Krankheits- und Gesundheitsgründen, Verletzungen. Wir sind auch für alle die hier, die es sich nicht leisten können herzukommen. Und wir sind für alle die hier, die nicht hier sein können, weil sie nicht in Freiheit leben und daher kein Recht auf öffentlichen Protest haben. Und wir sind nicht allein. In über 30 Städten weltweit sind wir versammelt, um für die finanzielle Absicherung aller Menschen einzustehen. Dafür sind wir hier. Was haben viele arme und reiche Menschen gemeinsam? Sie glauben, sie haben es so verdient. Die Welt ist nicht gerecht. Armut sollte es nicht... Und auch wenn die Welt nicht gerecht ist und nicht sein kann, wir sollten uns für Chancengleichheit einsetzen. Niemand soll auf der Strecke bleiben. Niemand soll durchs Raster fallen. Die Lebensgrundlage muss erhalten bleiben. Und wenn ich jetzt meinen toll bezahlten Job verliere und meine teure ähm, Eigenwohnung in, keine Ahnung, Speicherstadt Hamburg nicht mehr leisten kann, dann kann ich, mich, kann ich mich doch auch mal fragen, ob ich überhaupt was Besseres verdient habe. Was haben viele arme und reiche Menschen gemeinsam? Sie verändern unsere Klassengesellschaft nicht. Willst du etwas ändern? Willst du etwas ändern? Willst du etwas ändern? Wollen wir etwas verändern? Ja. Ihr habt bestimmt von der genialen Idee gehört, vom Gewinnspiel, von der Initiative Mein Grundeinkommen. Jeder kennt das, ne? Ein Jahr lang Grundeinkommen testen, von freiwilligen SpenderInnen finanziert. Jeder hat das schon mal gehört. Es gibt kaum eine Person, die noch nicht davon gehört hat. Und alle in Deutschland können mitmachen. Und wie ist das jetzt mit anderen Ländern? Dafür haben wir jetzt UBI for All, also Universal Basic Income for All. Bedingungsloses Grundeinkommen für alle übersetzt. Und äh, UBI for All sammelt Spenden und äh, verlost Grundeinkommen europaweit. Und wenn ihr diese Idee auch so genial findet wie ich, dann könnt ihr gerne was dazu geben, damit sich die Idee noch weiter verbreitet. Jeder kennt doch irgendwen in Europa, oder? Die meisten Anmeldungen haben wir aus Griechenland, Lettland und Italien. Ah, bist du dafür? <lacht> Schön zu da Schön zu wissen. Ah, sehr gut. Und äh, wir wollen sie aber alle erobern, damit wir nicht nur auf das Glück unseres Loses hoffen, sondern die Regierungen der ganzen Welt verstehen, dass es keine Glückssache sein sollte, ob wir genug zum Leben haben oder nicht, ob wir in Würde leben dürfen oder nicht, ob wir hier weiterhin protestieren müssen oder unsere Zeit endlich wieder sinnvoller nutzen können als äh, für eine... Selbstverständlichkeit, wie ein Leben in Würde zu kämpfen. Vielen Dank. Was können wir tun, um the